Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arena Run von... In, ...in Hearthstone. Hearthstone, Hearthstone. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Wir nehmen uns ein Dings. Ein Ruf. Mm. Lol. Wir nehmen den hier. Oh, hier nehmen wir natürlich den hier Da nehmen wir den, obwohl der andere wäre auch nicht schlecht gewesen Der andere Ender-Drop mhm. Auf jeden Fall den Ogre, der ist einfach OP Der ist strong as fuck das müssen wir mitnehmen das ist eine wichtige Karte denke ich genau haben wir mal rein auf jeden Fall die woodsap wäre auch nicht schlecht nehmen wir den heal da müssen wir den nämlich meine. der ist zu strong um das einfach wegzulassen hm. da gibt es wohl nicht viel zu überlegen war ich brauche auf jeden fall noch ein paar zweier drops die allgemeinen niedrige karten oh das ist auch nicht schlecht Und dann mit die Synergy Early Game, auf jeden Fall nehmen wir den mit Der ist nämlich OPS, fuck, hier nehmen wir den hier rein Fall Assassinate Den Taunt Das nehmen ich Nehme ich den rein oder nicht? Nein, ich liebe den zweiten Assassinate. Alter, was geht da? Nee. Wow. Ich denke, der hier ist sinnvoller. ohne frage nehmen wir den natürlich den hm. auf jeden fall den da lohnt sich nichts was ich verdoppeln möchte bzw ich habe nichts dass ich verdoppeln möchte wie viele mechs Ein, zwei 4 hm, Mix, doch ich nehme... 2 und 3, Reihe, nehme 4, den lieber. Ich habe kein Beast. 4, so, ich ihn. <lacht> ich 5, kaum drei Drops Aber bleibt auch. Dann mal sehen, wie wir das erste spielen hier direkt. Und wie immer einen Schluck trinken vor jedem Kampf. Oder Duell. Nennen wir es mal Duell für die Jo-Fans unter uns ich hab's ja auch viel mal gesuchtet ja, ah, schieben wir also gegen den Joki, Joki, Loki, Loki, achso, Loki soll das heißen ich kann nur lesen, Alter den behalten wir noch, Backstab behalten wir auch hm, okay also wenn der jetzt kein Minion spielt, dann würde ich sagen, kann ich den hier raus. Das ist mir sehr stark. Und wenn er nur ein Minion spielt, kann ich den hier einfach raus. Oder ich mache einen Backstep. Ich kann eigentlich beides machen. Vielleicht mache ich auch einen Backstab, ich den raus. Keiner weiß, was ich machen werde. Kommt drauf an, was er macht. Okay, hm. Ich glaube, ich mache das sogar. ein bisschen Risiko ich meine das ist ein 2-3 für mich jetzt oh, aber der hier könnte das richtig schön kaputt hauen. ich habe aber diesmal aufs Face er wird ihn so oder so angreifen. Yep. Och. Wow. Das hat mich jetzt ein wenig überrascht. Nicht schlecht. Ja, perfekt. das Fädeltraktor. Oh, und der hat einfach, der macht einfach direkt so ein. Der macht so ein. Der macht so ein Alter. Komm. Machen wir auf Luck. Perfekt. Hm, ob sich das echt lohnt? Och. Da haben wir ja einen ganz schlauen Wichser am Start hier. seine fire trap perfekt dann kommt der ja richtig so geht um <lacht> das ist echt wert mit zwei damage zu mir ein fade das nehme ich natürlich gleich mit hier friss das, Alter. Friss mein Ober. Oh, okay. Interessant. Das ist kein Fire Trip. Das wäre etwas ärgerlich. Oh. Das ist wahrscheinlich ein Biertrip. bin ich natürlich drauf vorbereitet, habe alles schon eingeplant Und oh, das bringt auch so viel ja, da habe ich die erste Runde direkt souverän gewonnen wie es sich auch gehört, ne? Also das was du uns mal ein ziemlich einfacher Gegner. Vielleicht ist sie auch diesmal im Entdecken ein wenig besser als sonst. Ich weiß auch nicht. Oder er hat einfach nur schlechte Karten gezogen. Und, oder ich habe gute Karten gezogen. Mysteriös, wa? Ist echt selten, dass ich die ersten Runde gewinne, weil <lacht> ich ein Noob bin. <lacht> Und das obwohl ich schon so lange spiele. Oh. Ich spiele gegen einen Priester, der Beat Mir heißt Interessant. Oh, cool. Und ich jetzt noch meine... Ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Einsam Drops in meinem Ich noch sehen. Oh, perfekt. Genau den wollt ihr sehen. Wow, was ein Lucky-Anfang. Hm, und da Zombie-Schau raus. Hm. Ich werde versuchen, mit denen hier ein wenig zu spielen. Kommt auf an was er macht. Vielleicht hielt er auch sein so Zombie Show. Das wäre für mich eigentlich perfekt. Ja, los mach, ich finde das cool. Oh, schade. Oder? Ja, genau. Dankeschön. Ach, der kann auch was käuen. Der Das auch. Okay, das ist jetzt ein wenig nervig nervig da bewahre ich mir noch mein Dings auf mal schauen was der jetzt macht Och. der macht Shadow World gerne Oh. Hm. Ich bin den Tiger... Ich wird direkt einen drop The Damned stand ready. Okay. Dann tiele ich mich wieder. Ich hole den raus. Das war's. Oho. Er hat auch hier seine Stealth-Maschine raus. Hm. Der wird auf jeden Fall traden. Mal schauen, was ich bekomme. Oh ja, genau das mache ich jetzt auch. Auch oh, perfekt. Das ging ja schnell. <lacht> das ist echt sein alter oh jeff ist online der kostet nur zwei ich könnte also die beiden spielen das war die richtige ach ja genau der dort auch ich hätte auch ihn angreifen können der Egal. Oh, oh, ja, oh, so. So, jetzt habe ich... Jetzt habe ich fürs erste die Kontrolle. Sogar noch ein Remove, falls irgendwas kritisches spielt. Vielleicht habe ich den hier raus. Hm, guck, das war schon mal verschwendet. Okay, das war nicht verschwendet, aber wie mache ich das am besten? Assassinate. Die mache ich stärker dann treffe ich an auch perfekt genau jetzt wo ich es am meisten gebraucht habe perfekt oh da hat sich auch mein Dings noch aufbewahren sollen der hat vier Leben So, mal sehen wie er damit klarkommt das müsste eigentlich das gg sein ich meine was soll er da tun was soll der typ tun der hat doch gar keine chance mehr der ist gefickt Ja, irgendwas muss aber noch kaputt machen, sonst wird das nichts. Hm. Okay. Den habe ich besiegt, Alter. Richtig um feier bin ich heute Morgen. Und dann gleich mal weiter zum nächsten und einen Schluck trinken. Da haben wir auch schon den nächsten Gegner gefunden. Das muss man noch verbinden. Und da haben wir es auch. Juhuhu. Juhu <lacht> hm, sie always do. Das machen wir mal so. Ich denke nicht, dass ich irgendwas coin werde. Readings. Ach nee, der sagt ja the pleasure is mine. Der trippt sein Dagger Es juckt mich aber nicht. Okay, interessant. Dann mich eindeutig den hier. Ach, ich kann ihn noch gar nicht angreifen. So, der ist auf jeden Fall tot. Just dead as fuck. Ich den hier oh nein ich habe misplayed oh mein gott ja yeah, Mistakes were made oh ich bin so ein Noob man dass das dass er es jetzt nicht ordentlich panischen kann was der graf face oh, das finde ich nett von denen hm, wie mache ich das denn jetzt am besten nein das mache ich nicht es würde alles ganz anders aussehen wenn ich den ein fehler nicht gemacht hätte aber er weiß vielleicht bekommt sie ja wieder gedreht so, den habe ich auf jeden fall tot wenn jetzt nichts sehr bedrohendes spielt kann ich die nächste, äh, nächste runde ich schon nicht ja, nächsten zug spielen okay das ist bedrohend oh ja das ist bedrohend ich fühle mich bedroht <lacht> was mache ich denn jetzt der überlebt nicht Habe ich einen Weg beides zu töten so many Ja, so mache ich das Wenn ihr ob also wenn ich ins Spell mache Glück gehabt, würde ich mal sagen. Oh, mir geht doch langsam um das Leben aus. Oh nein. Oh nein. Ich bin so behindert Ich bin so behindert Ich bin so... Okay, es macht keinen Unterschied Der hätte mich so oder so getötet Warte, wie viel damage sind das? Ja, der hätte mich so oder so getötet Naja... Ich hätte wohl doch mein Ding sein... einsetzen sollen Sein sollen vor allem aber egal, dann geht es gleich weiter. Es steht ja 2 zu 1 für uns. Wir führen <lacht> witzig. Ich lache später dann noch mal, aber jetzt yes, kurz. Ich muss mich ausruhen. Das war so witzig. Mein Bauch tut schon weh vor Lachen, und da haben wir auch schon einen Gegner gefunden. Okay, nochmal gegen Arus. Uff, uff, uf. auch. Oh, oh, oh, oh. So machen wir es. Oh, cool. Sehr cool. Oh, das ist auch cool. Oh, das ist uncool. Damit ist der hier sinnlos. Nutzlos, sinnlos, keine Ahnung, alles dasselbe. Was passt alles schon? ja eigentlich ja gar nicht hier weil so also, nö also das juckt mich jetzt mal null dann geht es einen damage aufs face ich verschwende zwar seine fähigkeit aber passt schon mir ist wichtig dass ich mit seiner fähigkeit im spiel kommen daraus wird aber scheinbar auch nichts ja noch nix ich nehme den hier oh jetzt haut er raus alter jetzt eindeutig kein bock mehr auf mich Dämmst hat eine Waffe 4, 3. Äh Was für 4, Alter. So kommt der an Coin. Ich muss den mal losheben. Den will ich nicht so uns spielen. Der hat den einfach nochmal, mal, okay? Oh mein Gott, das heißt, er bekommt ihn hier down. Uff. Komm. Er Komm. den hier auf jeden Fall loswerden. Fall da bin ich mir sicher. I hm. Jetzt denkt er nach der Dude. fragt sich was ich oh es haut da raus oh shit es haut da richtig raus alter dann geht face was oh Gott nicht so ernst hm hm, hm, hm. Dann geht mir das Leben aus, Ei, ei, ei. Wegen gehen die Karten aus. Ich habe noch was der starkes auf meiner Hand. Ich habe sieben Leben, er 6 der mich so das ist schmerzhaft wie kann ich das gewinnen kann ich das gewinnen Trotzdem. Da hatte ich nichts, was ich machen kann. Ich habe einfach so lange gebraucht um was auf dem Feld zu bekommen. Oh je, ich hatte so einen tollen Anfang, jetzt spricht alles zusammen. Aber <lacht> oh komm, in der loser Phase nicht das jetzt mal. Also, wo nur Spieler sind, die schon zweimal verloren haben, da wird es ja wohl nicht so schwer sein. Da werde ich noch ein paar Runden reichen können. Und schon wieder gegen einen Scheiß. Oh mein Gott. Immer gegen Valeria. Ich verliere die ganze gegen Valeria. Ich hasse Valeria. Fick dich, Valeria. Sorry, ich bin gerade ein wenig... Oh, wenigstens habe ich einen schönen Kurve. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, yo, oh. Was macht er? Oh, das nervt mich jetzt ein wenig. So, da kann ich den noch nicht raus schicken. Schicken die Los, greif mich an, mein Freund. Attack me, Nigga. Get on me, Bro. Come on. Pussy, Pussy, Pussy. Los, Attack, Attack, Attack, Attack. Hm, der hat gemerkt, dass ich das mit Absicht gemacht habe, wahrscheinlich. Ist okay. Ist okay, Bruder. Juckt mich nicht. Oh, jetzt haut er raus. Jetzt haut er raus. Oh, oh, und auch aushaut. Der, der greift nicht an der hat einfach kein interesse daran mich anzugreifen oder was soll das mal sehen was der mehr bomber so aushaut <lacht> <lacht> Dein Ernst ist das dein verficktes Ernst? Der treut mich doch, der treut mich doch, alter. Der treut mich, der muss mich treuen. Das kann er nicht ernst meinen. Damit bist du face oder was? Ach, so machst du so macht er warum holen wir den erstmal hm. ich denke mal mit den kann ich am meisten anfangen nicht ein ja ich wusste dass ich was machen wir es komme ich hier von aber ein, paar, ein wenig value der dampf angreifen dann face gehen Wieder nicht so. Nein. Oh, oh shit. Ja, wie viel Leben? Neun Leben backstappe den hier. Was ist denn den hier? Oh Mann. Der wird damit seinen Schild erkauen. Mal schauen, was er sonst noch drauf hat. Ich bin auf jeden Fall in Troubles. Hat er Damage? Nein, hat er nicht. Okay, der hat Damage. Ich habe ein Leben. Ach, nee, gar nicht. Ich habe nur Leben. Ah, was ein Miserable Arena ran. Ran, one. Dann packen wir immer aus. Ich hoffe, wir bekommen so viel Gold wie möglich daraus, damit wir bald wieder neue neuen arena Man machen können. Ach, eine Karte und natürlich ein Pack. Dann mal schauen, was in den Scheiß-Pack drin ist. Alter. ich habe echt lange keine Legendary mehr gesehen. Oh, wegen zwei Rare. Rare, rare. Okay, okay, okay, ich hoffe es hat euch gefallen, ihr dürft gerne das Video liken, mich abonnieren, Kommentare da lassen, und haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.